Noch jemand anderes? Ja, noch mehr motivierte Leute. 79? Okay, das ist keine Mehrheit. Äh, schade. Ja, noch jemand? Gut, das sorgen wir ein. Alle so fachkundig hier. Ähm,